Da sollte ich mich noch dazugeben, dann wäre ich auch drin. Eins, zwei, drei. Hört man mich schon? Ja, genau. Also, Hansjörg wird kommen. Er, da ist er auch schon. Hey, das ist hervorragend. Siehst du Jetzt. mich? Ja, ich höre dich auch. Hallo, Hansjörg. Hörst mich auch? Okay. Jetzt hast du vermutlich noch einen das YouTube-Fenster offen, vermute ich. Oder meinst, auch? Nicht. Meinst du mich? Nein, jetzt ist es super. Ich habe nichts offen. Ja, ich habe nichts offen. Ja, ja, ja. Alles gut, <lacht> Alles gut. Also der Ton ist noch nicht ganz gut, glaube ich. Nein, wollen wir mal probieren? Nein, jetzt ist es eigentlich wieder gut. Zu laut, zu leise? Nein, es ist gut. Keine Ahnung, was ich hatte. Okay. Hans, okay, das ist wunderschön, dass das geklappt hat. Ja, schön, dich mal wieder zu sehen. Ja. Also schau mal, ich habe hier noch ein Dokument für mich vorbereitet. Ich lege das hier noch in den Link. Also du weißt, wir sprechen über nichts, was uns nachher reuig ist. Also dieses YouTube-Dings bleibt dann einfach online. Ich bin hier in diesem Dokument. Was hast du dir, wie viel Zeit hast du dir notiert? Für, heute, für jetzt. Ich denke mal, also ich weiß ja nicht so lange, bei sollen sagen, kann man ja auch nicht so lange zuhören. 40 Minuten so? 40 oder was? Ja, ist das zu lang? Nein, nein. 45, wir machen hier. Eine Stunde? Ja. ja, ja, genau. Also gut, das ist doch gut. Huh? Ja, ja, ich habe nicht also, das letzte Mal, ähm, wie wir da etwas gemacht haben, für den Pen-Club habe ich dich das schon gefragt. Woran erkennst du, dass das gute 40 Minuten, eine gute Stunde war? Was, was antwortest du mir diesmal? Ja, das sind irgendwie Erfahrungswerte. Also ich, ich, ich kenne ja ähm, äh, eben doch den, eigentlich den, den Betrieb, den Wissenschaftsbetrieb, und äh, habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass eigentlich so, sagen wir mal, 45 Minuten äh, auf Draht zu sein äh, oder konzentriert zuzuhören oder selber konzentriert zu sprechen, irgendwie so eine physiologische Grenze äh, bildet. Ich glaube, dass es deswegen auch irgendwie nicht ganz zufällig ist, äh, dass unsere Bildungsinstitutionen sich mehr oder, weniger, mehr oder weniger auf diese, auf diese Intervalle eingeschwungen haben. Ja, eine Vorlesung dauert 45 Minuten. Mhm. Normalerweise ist ein Vortrag, den man auf einer Tagung hält, auch maximal 45 Minuten oder es ist 30 Minuten Reden und 15 Minuten Diskutieren. Oder wenn es eine Podiumsdiskussion, die solche Dinge sind erfahrungsgemäß ein bisschen länger, aber da verteilt sich dann ja auch die Aktivität auf mehrere Personen. Also TikTok. ich würde mal sagen, dass es das eine Frage Es ist irgendwie eine Frage der Aufmerksamkeitsökonomie. Ja, ja, aber ich habe dich gefragt, woran, woran merkst du es, dass es für dich gut ist? Dass ich dann, auf, also wenn ich geredet habe, keine Lust mehr habe, weiterzureden. <lacht> Sehr schön. Es passiert mir auch öfter, dass, wenn ich ein Manuskript vorbereitet habe und ich bin äh, auf der vorletzten Seite angelangt, äh, dass ich dann, äh, und ich sehe so irgendwie, 45 Minuten plus minus äh, sind vorbei, äh, meine Lust äh, irgendwie noch lange weiterzureden sinkt, dann schaue ich nach, ob es dann irgendwo, einen, sagen wir mal, einen Sinn, ähm, einen Punkt gibt, wo, wo man Schluss machen kann, bevor man zu Ende ist. Ja, genau. Also ich habe die Frage, ähm, die ich dir im E-Mail gestellt habe, so zugespitzt jetzt. Was war Wissenschaft? Ja. Ja, das war einmal. Ja, aber da kann, man, äh, da kann man ja immer eigentlich nur aus, aus eigenen Erfahrungen schöpfen. Äh, und man macht an sich selber ja auch, äh, sagen wir mal, mit, den, mit der Zeit und mit den Jahren irgendwie äh, eine irritierende Erfahrung. Nämlich, dass man dazu tendiert, äh, Dinge die man selber eben eine gera vor, vor geraumer Zeit intensiv erlebt haben, dass das alles viel besser war als heute. Also man muss da irgendwie vorsichtig sein. Auf der einen Seite sozusagen der, der, den subjektiven Erfahrungshorizont ähm, in Betracht ziehen und auf der anderen Seite aber auch nicht vergessen, dass es so etwas wie eine objektive Entwicklung in dem Wissenschaftsbetrieb gibt. Und da hat sich natürlich in den letzten 50 Jahren massiv etwas verändert. Äh, nicht zuletzt deswegen, weil im Grunde genommen seit dem Zweiten Weltkrieg ähm, ähm, die, äh, die Wissenschaften irgendwie in das Zeitalter ihrer eigenen industriellen Produktion eingestiegen sind äh, und, und damit es immer schwieriger geworden ist, ähm, sagen wir mal, einer Wissenschaftsvorstellung zu folgen, die das Erkenntnisinteresse an erster Stelle setzt und nicht das Verwertungsinteresse. Das ist schon fast eine Definition gewesen. Gell? Also Bart von Brock habe ich letztens in einem Podcast gehört, da sagt er, es gab selten so wenig Wissenschaft wie in diesen Tagen. Ist das polemisch oder, oder erahnst du, etwas, wo, wo du denkst, ja, da könnte ich mitgehen? Ja, ich denke, schon, ich denke schon, dass das irgendwie polemisch ist und überspitzt. Denn man könnte natürlich die Gegenthese auch formulieren. Ähm, es gab nie so viel Wissenschaft wie heute. Mhm. Äh, zumindest im Bereich der Impfstoffherstellung gab es noch nie eine Situation, wo innerhalb eines Dreivierteljahres ein Impfstoff zur Serienreife gebracht wurde, der an Milliarden Menschen verabreicht werden kann, ohne äh, dass man, sagen wir mal, jetzt größere ähm, äh, Unfälle äh, zu erwarten hat. Also, wenn, wenn das nicht eine Leistung ist, dann möchte ich mal wissen, was Woran erkennst du denn jetzt Wissenschaft? Also ein erster Hinweis hast du ja schon ausgesprochen, also das Erkenntnisinteresse im Vordergrund halten. Also ich glaube schon, man muss halt einfach irgendwie die... Es ist schon immer noch wichtig, also meine, viele meiner Kollegen, meine, die in der Wissenschaftsgeschichte und in der Wissenschaftsforschung tätig sind, etwa Bruno Latour ist ein gutes Beispiel dafür, die reden, dass heutzutage eigentlich Wissenschaft und Technik äh, gar nicht mehr äh, voneinander ähm, dividierbar sind und man deswegen äh, von Technowissenschaften sprechen müsse. Okay. Ähm, und da bin ich immer noch, äh, sagen wir mal, ich würde sagen, sogar grundsätzlich anderer Meinung. Also auf, ich glaube, dass man die, diese beiden Komponenten, die technische Komponente und die, und die epistemische, also die Wissenschaftskomponente, die Erkenntniskomponente, dass die in einem unauflösbaren Wechselspiel irgendwie begriffen sind und dass man jeder, sozusagen jeder dieser jeder dieser Komponenten, aber eben auch ihren eigenen Spielraum lassen muss, damit sie sich ausleben kann und damit sie sozusagen zu sich selber kommen kann. Das Erkenntnisinteresse ist eigentlich im Forschungsprozess, ist in Forschungsprozessen das treibende Moment. Aber es ist eben tatsächlich so, also man würde ja nicht gerne eben, Gerade bei so etwas wie einer solchen Impfkampagne würde man ja nicht gerade gerne unbedingt das Versuchskaninchen sein. Mhm. Es könnte also schon sein, oder sagen wir mal so, die Laborsituation ist eine, die man nicht eins zu eins auf die Gesellschaft übertragen möchte. Das wäre vielleicht auch so eine, sagen wir mal, Vorstellung, die, mit der man irgendwie umgehen kann. Ja? Labore sind nicht zuletzt irgendwie halb sozial, halb offene oder halb geschlossene Räume. Die gehen also nicht nahtlos in die gesellschaftliche Wirklichkeit über, mhm, sondern also etwas wie eine Schwelle, äh, an der eine Aktivität, innerhalb derer dann eine Aktivität sich artikulieren kann, äh, die vielleicht wenn man sie probieren würde, versuchen würde, zu verallgemeinern, nicht besonders erwünschte Folgen hätte. Ich habe dir ja im E-Mail, wo ich dich angefragt habe, von dieser Situation erzählt, was mich sehr beschäftigt hat. Das war ein Livestream vom Collegium Helvetikum, wo Prof. Dr. Matthias Ecker vom Schweizerischen Nationalfonds sehr frei berichtet hat, wie er sich ähm, dafür eingesetzt hat, dass der Bundesrat eine covid Taskforce macht. Und mich, mich hat das sehr erschreckt. Also ich, ich habe sie so dann äh, eben auf Twitter oder so, so zugespitzt und gesagt, seit wann will eigentlich Wissenschaft ums Verrecken ähm, wieder hilfreich sein? Und ich dachte, das wäre eigentlich einmal genau der Punkt gewesen, dass Wissenschaft eben nicht hilfreich der, der Politik zudienlich sei. Wissenschaft ist ja immer noch an genügend Stellen nicht besonders hilfreich. Also von daher gesehen, ich glaube, die, ähm, das Reservoir an, an, an Hilflosigkeit in den Wissenschaften ist immer noch ist immer noch groß genug. Also ähm, wir, wir, wir, wir bekommen ja gerade mal, also gerade mal nur so ansatzweise ähm, in den Griff, was wir eben ähm, im Augenblick dabei sind, äh, mit unserer schieren Masse, äh, dem kleinen Planeten da, auf dem wir leben, äh, zufügen. Ja? Äh, mhm. Und auf der anderen Seite stehen wir immer vor der Situation, äh, dass die Wissenschaft es dann hinterher richten soll. Aber auf der anderen Seite ist ja auch nicht ganz unschuldig an den gegenwärtigen Zuständen. Und, und da gibt es so irgendwie so einen Wechsel, ein, eine unauflösbare, sagen wir mal, ein unauflösbares Wechselspiel, in dem man irgendwie Befangenissen, aus denen man... Natürlich irgendwie auch nicht herauskommt. Also, die Wissenschaften haben ihre Unschuld schon seit dem Ersten Weltkrieg letztendlich verloren. Ja. Der Erste Weltkrieg. Spätestens mit der Atombombe oder so, oder würdest du das auch so sagen? der erste Krieg, der mit modernsten, mhm. aus der Wissenschaft importierten äh, technischen Mitteln äh, geführt worden ist. Die anderen, bis dahin waren die Mittel eigentlich immer noch relativ, sagen wir mal, gebastelte. Und das Ganze hat dann kumuliert natürlich, ja, klar, natürlich in der Atombombe. Ja. Du warst ja äh, viele Jahre äh, in verantwortlicher ja. Stellung bei, bei Max-Planck-Instituten. Äh, hast nicht du mir das erzählt, dass, dass es eine Auflage war, der Max-Planck-Institute eben diese, wie hast du das wohl gesagt? Dass sie eben nicht hilfreich sein sollen. Also ich meine, da müsste man jetzt auch wieder in die, äh, sagen wir mal, zumindest einen Schritt in die Geschichte zurück tun. Ähm, die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die Vorgängerin der Max-Planck-Gesellschaft, war ja, war ja äh, in die, ähm, die Kriegswissenschaft äh, äh, des Nationalsozialismus relativ eng verflochten mit den entsprechenden Auswirkungen, die das gehabt hat, auf ganz, ja. un ganz unterschiedlichen Bereichen. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten ähm, eigentlich die Auflage gemacht, ähm, eine Nachfolgeorganisation in Deutschland sich auf Grundlagenforschung zu konzentrieren. Ähm, und das ist über einen langen, über einen längeren Zeitraum weg, hinweg auch in Deutschland doch, äh, sagen wir mal, an vielen Stellen interiorisiert worden. Es gab natürlich auch die Atomforschung und es gab die Rüstungsforschung, äh, die wurde weiter betrieben, aber sie wurde nicht Speziell innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft, dafür gab es dann andere Institutionen, man hat die fraunhofer gesellschaften ins Leben gerufen, es gibt die Leibniz-Gesellschaft, es gibt die Helmholtz-Gesellschaft und die Max-Planck-Gesellschaft bildete irgendwie so einen ein, ein, ein Core-Bereich, in dem eben, ähm, also ich nenne es jetzt eben noch einmal Grundlagenforschung Priorität hatte. Und cum granosales, würde ich mal sagen, bis heute behalten hat, obwohl natürlich mittlerweile, und das hat schon zu der Zeit angefangen, als ich zur Max-Planck-Gesellschaft dazugestoßen bin. Und das ist im Grunde genommen, natürlich hängt das wieder mit einer politischen Großwetterlage zusammen, nämlich der Zusammenbruch der Systemkonkurrenz, also 1989. und ja. seither wird natürlich wird auch innerhalb der max Planck gesellschaft verstärkt, so das Moment des Transfers, dass man, dass wenn es eben Ergebnisse gibt, dass die technologisch anschlussfähig gemacht werden sollen, dass man neue irgendwie Firmen ausgründet und dass das gefördert wird. Das sind alles Dinge, die vor etwa 30 oder 40 Jahren innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft tabu gewesen waren. Mhm. Und heute sind sie irgendwie allgemein gut geworden und machen auch vor der Grundlagenforschung nicht halt. Ich glaube aber, und, und bin aber dennoch eigentlich davon überzeugt, wenn das überhand nehmen sollte oder wenn auch die Entwicklung der Universitäten in Richtung, äh, wie das so schön heißt, Entrepreneurial Universities weiterlaufen wird und dass wirklich äh, die, äh, die Universitäten dann eben äh, zu Berufsausbildungsinstitutionen äh, umgewidmet werden, äh, dass, dass da etwas fundamental schief läuft. Ich glaube, dass das aber auch an den entsprechenden Stellen auch in der, in der europäischen Gemeinschaft gesehen wird, dass es den European Research Council gibt, der doch, sagen wir mal, im Rahmen dessen, was ihm eben möglich ist, auch auf europäischer Ebene so etwas wie Grundlagenforschung möglich machen will, auch unter Einbeziehung eben all der Länder, in denen die Wissenschaften jetzt nicht so einen, sagen wir mal, prominenten Status haben oder wo eben auch die entsprechende Infrastruktur zum Teil eben erst langsam aufgebaut werden muss. Das ist auch wichtig, ja? Ja, klar. Ich vergleiche dann jeweils ähm die Physik mit der aktuellen Entwicklung, der Ausformulierung ähm, des menschlichen Genoms, was äh, um 2000 eigentlich abgeschlossen war, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ja, da gab es einen sogenannten Working Draft. Ja. Also das war äh, abgeschlossen. So wurde es damals ja verkündet. Das war natürlich ein riesiger euphemismus weil äh, die Genomforschung natürlich bis heute nicht abgeschlossen ist. Ja, klar. Ja. Findest du aber den, den, die Tragweite vergleichbar? Also, oder findest du, würdest du das auch als polemisch sehen bei mir, wenn ich, wenn ich diesen Vergleich äh, machen würde? Dass wir vor 100 Jahren bei der Physik dramatische Durchbrüche gehabt haben, eben mit dem Schreckenssymbol äh, der Atombombe. Und dass wir heute mit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms an, in der Biologie an, an einem ähnlichen Punkt sind? Nein, überhaupt nicht. Da würde, ich dir, da würde ich dir voll und ganz zustimmen. Und im Rahmen sozusagen meiner Möglichkeiten und wo immer sich die Gelegenheit ergibt, versuche ich ja auch immer wieder äh, darauf hinzuweisen, äh, dass man in der, äh, in der also in der Gentechnologie an einen Punkt angelangt ist, wo eben der Eingriff in die, in, in die menschliche Keimbahn anfängt, ähm, ein, eine technisch machbare Option zu sein. Und dass in, dies, dass in dieser Situation wir vor Fragen äh, gestellt sind, die natürlich überhaupt nicht die Wissenschaft alleine beantworten kann. Oder schon gar nicht der einzelne Forscher. Ähm, äh, denn wir wissen ja, da überwiegt natürlich dann eben nicht zuletzt auch man das Interesse. Man will der, der oder die Erste gewesen sein und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Aber das unsere Gesellschaften heute in dem Zustand, in dem sie sind und der ja ansatzweise ebenfalls ein globaler ist, äh, sich einigen können müssten ähm, auf, ein, auf einen grundsätzlichen Konsensus äh, gegenüber die, ähm, mit und gegenüber diesen Technologien. Und meine persönliche Meinung davon ist, ähm, Finger weg von allen Eingriffen, die irgendwie etwas betreffen, was heute so schön auf Englisch Enhancement genannt wird. Also noch ein bisschen bessere Sportler zu machen. Die Haarfarbe zu bestimmen, was ja noch eine relativ marginale Angelegenheit war. Da geht es dann schon los. Also ich denke, das kann medizinisch gesehen für viele Menschen lebensrettend sein in Zukunft, vielleicht noch nicht nicht aktuell. Und deswegen müsste da eine ganz klare medizinische Indikation nach meiner Ansicht, die auch strafbewehrt ist. Und das müsste von der Weltgesundheitsorganisation organisiert werden und aber letztendlich müssen natürlich die großen Industrienationen und die Schwellenländer müssen da eingebunden und einbezogen werden. Aber wir haben es ja bei anderen äh, medizinisch äh, relevanten ähm, äh, Dingen äh, ist, ist die Geschichte auch nicht viel anders. Wir können ja auch nicht einfach in die Apotheke gehen und ähm, ähm, grammweise Antibiotika kaufen, wann es uns gerade passt und weil wir denken, wir brauchen jetzt ein Antibiotikum, sondern müssen wir ja auch zum Arzt gehen und uns ein Rezept verschreiben lassen. Da gibt es dann viele Verstöße und so weiter und so fort. Aber aufs Ganze gesehen gibt es eben ein, ein Rahmen, ein Gerüst, innerhalb dessen sich die normalen Aktivitäten bewegen können. Und das, finde ich, ist eine extrem wichtige Aufgabe, die ja teilweise eben auch von den Akteuren, die da an vorderster Front tätig sind, gesehen wird. Es gab vor drei Jahren war das, glaube ich, oder vor zwei Jahren war der Fall mit China, mit dem chinesischen Forscher, der da eben zwei Babys hat zu Welt kommen lassen. Es wurde ebenfalls kolportiert, die gen -gen manipuliert waren, um ähm, ihre susceptibilität für, ähm, ich glaube, das war HIV oder so, herabzusetzen. Und der Mensch weiß natürlich, was in diesem Erbgut da sonst noch vor sich gegangen ist. ja. Ähm, und dass ein Moratorium gefordert wurde, bis eben solche Regulierungen gefunden sind und ein Konsensus da ist, dass man darauf verzichtet. Das ist jetzt schon wieder, seit anderthalb Jahren ist das da schon wieder ziemlich ruhig geworden. Und in der Presse ist es eben auch leider so, dass diese Dinge, da gibt es dann immer so eine Stichflamme, da ist dann alles voll, aber höchstens eine Woche lang. Und hinterher ist wieder alles Schweigen im Walde. Mhm. anstatt dass eine kontinuierliche Diskussion aufgebaut wird, dass die weitergetragen wird, dass die am Leben gehalten wird. Das ist, ist natürlich eine Anstrengung, aber meiner Ansicht nach äh, ist, ist, ist es genau das, was uns da im Augenblick fehlt. Jetzt bist du ja nicht nur Historiker, sondern auch Poet, sage ich jetzt mal, oder machst Theoriegedichte oder, oder versuchst literarisch äh, dein Themengebiet äh, zu erkunden. Ähm, sind wir in, in einer äh, Goethe-Situation, wo wir sagen, mit dieser Wissenschaft, da haben wir Geister gerufen, die wir, die wir halt einfach auch nicht mehr losbekommen. Verstehst du diese, also, oder könnte man so sagen, ist die, ist das, was Wissenschaftsskepsis genannt wird oder so etwas, auch, auch ein Element, wo dieses Unbehagen zum, zum Ausdruck kommt? Ja, also ich denke, diese Situation, die vielleicht, also ähm, ja, Goethe hat das natürlich wunderbar schön ausgedrückt im Faust, ähm, aber ich glaube, diese Situation, mit der leben wir, in der Wissenschaftsentwicklung seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ähm, unter jeweils unterschiedlichen Vorzeichen und wo die äh, sozusagen die Front, die Probleme, mit denen wir frontal äh, konfrontiert sind, jeweils aus anderen Ecken eben kommen, äh, die aber auch nicht verschwinden. Also ich meine, dass das Atomwaffen Arsenal der gegenwärtigen Nationalstaaten würde, würde ja, ich weiß nicht wie viel, tausendmal reichen, um den ganzen Globus schlicht in die Luft zu sprengen. Und auf dieser, auf dieser akkumulierten Bombe sitzen ja alle, alle acht oder neun Milliarden Erdenbewohner. Und die, das ist ja nicht einfach verschwunden, sondern diese Gefahr ist ja weiter da und mit der muss weiter umgegangen werden. Und so ist es. Also was der Teufel da gerufen hat, wenn man dann die Wissenschaft als Teufel bezeichnen will, das wird man nicht mehr los, sondern man kann nur irgendwie hoffen ähm, und möglicherweise ist, liegt eben, das Tragische oder vielleicht auch das Rettende ähm, äh, darin, äh, dass es vielleicht zugleich immer wieder die Wissenschaften sind, die uns da sozusagen auch helfen, aus dem Schlamassel zumindest ansatzweise herauszukommen. Ähm, denn äh, also ich muss da immer denken an das wunderbare Buch von Michel Serre, der vor einem Jahr ist, er glaube ich, gestorben oder vor anderthalb Jahren jetzt. Ähm, ähm, der Naturvertrag, also natürlich angelehnt an Rousseau, der Sozialvertrag, äh, der Naturvertrag, wo er genau dieses Wissenschaft, dieses Dilemma, ähm, das ihn selber auch massiv bewegt hat, ja, äh, beschreibt, dass man auf der einen Seite sagen kann, dass die Wissenschaften haben so etwas angerichtet wie er nennt das, glaube ich, Weltobjekte. Ja, also Objekte, die einfach weltumspannenden Charakter haben. Also da zählt er, dazu zählt er so etwas wie das Satellitennetz, das um die mittlerweile die ganze Erde umspannt und das mit Geschwindigkeiten operiert, die also letztendlich jenseits äh, unseres Vorstellungsvermögens sind. Äh, das Internet äh, gehört für ihn auch dazu, die Atomenergie gehört dazu und ich denke, in Zukunft wird die Gentechnologie dazu gehören. Weltobjekte, die, in, äh, die, die, wir, äh, so, so, die entwickelt worden sind, die da sind, die auch insofern nicht einfach wieder äh, verschwinden werden, verschwinden werden, aber für die man eine Bewegungsform finden muss, die sie nicht explodieren lässt. Interessanterweise, ja. Wer hilft uns dabei letztendlich? Und das ist dann vielleicht eben irgendwie das Paradoxe an der ganzen äh, Geschichte. Ähm, die Wissenschaften, also sicher nicht die Populisten. Sicher nicht. Wären noch andere ähm Player denkbar, also das ist ja dieses Spiel, äh, was ich hier unten mache mit diesen vier Symbolen, was ich von Niklas Luhmann, von Dirk Becker beziehe, mit diesem Epochenwechsel, wo wir dann sagen, wir, äh, ich glaube, das haben wir da das letzte Mal äh, auch noch kurz äh, darüber gesprochen, wo ein Spiel eröffnet wird, wo gesagt wird, okay, wir, wir können verschiedene Kulturformen ähm, erzählen. Die tribale Gesellschaft, die antike Gesellschaft, die moderne Gesellschaft. Und dann würden wir sagen, Wissenschaft gehört zur modernen Gesellschaft und, und die katholische Machtkirche hat vielleicht in der antiken Gesellschaft gerade diese Selbstbeschränkung ähm, ganz äh, interessant hingekriegt. Ähm, Herrsche hat, Peter Hersche, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Musse und Verschwendung. Ähm, äh, hat er das äh, versucht zu beschreiben, also wie, wie, wie er gezeigt hat, dass, diese, dass dieses katholische Konzept äh, stark mitgeholfen hat, eben diese Selbstbeschränkung zu kultivieren. Also könnte man sich auch vorstellen, dass in einer, ich sage es jetzt mal, nächsten Gesellschaft durchaus ein anderes, äh, wie sollen wir sagen, System äh, ein, ein, ein, äh, denkbar wäre als Wissenschaft, welche eben wenn, wenn ich jetzt sagen würde, Wissenschaft äh, sind die, die trennen und teilen und Häufchen bilden und unwissenschaften und dieses Unwissenschaften wieder äh, in, in trennen, teilen, Häufchen bilden und so weiter. Also dass diese, dass diese, Umkehr wie nicht, also diese Selbstbeschränkung wie nicht klappt, könnte man sich vorstellen, dass also. Ja, ich. Du da was? Das ist natürlich immer schwierig. Ähm. Äh, denn da sind wir dann mit unseren Vorstellungskräften meistens ziemlich schnell am Ende. Ähm, also das, das beste Beispiel für mich ist ja immer Science Fiction. Ähm, hm. Es gibt ja immer vor, ähm, ähm, mindestens 200 oder 250 Jahre in der Zukunft zu sein. Aber es arbeitet natürlich mit den, ja. Ja, mit den allertraditionellsten, im Augenblick gerade gängigen äh, Vorstellungen von dem, was Wissenschaft ist. Ähm, äh, da, äh, da sind wir eben keine Weltmeister in, in, der, äh, in der Möglichkeit, äh, Zukunft vorwegzunehmen. Ähm, aber äh, das hat ja vielleicht auch sein Gutes. Ich denke, wenn man die Sache historisch betrachtet, ist es ja so, äh, dass die Sagen wir mal, ähm, die, ähm, der, die Wahrheit, äh, der Wahrheitsanspruch, der eben ähm, ja lange Zeit eben bei der Kirche und bei den, bei den Religionen ähm, äh, lag, ähm, im neunzehnten Jahrhundert, im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts. Ähm, an die Wissenschaften übergegangen ist. Oh, und das war eine Auseinandersetzung. Das war eine Auseinandersetzung, äh, die natürlich nicht ohne Friktionen verlaufen ist. Wir kennen alle die Höhepunkte davon, und sowas braucht man nicht äh, zu erzählen, Galilei etc. Et und Darwin hat es ja auch noch mit abbekommen, äh, sein Häufchen ähm, an, an, Dis an Diskriminierung. Äh, äh, aber auf der anderen Seite scheinen die Wissenschaften irgendwie e etwas von diesem Absolutheitsanspruch sozusagen in ihr eigenes Selbstverständnis mit aufgenommen zu haben. Ja? Dass es sie jetzt eben sind, die die Wahrheit zu verkünden haben und nicht mhm. mehr die anderen. Äh, und da glaube ich, sind wir jetzt 150 Jahre weiter. Und hm. da wäre, glaube ich, die Zeit gekommen, dass man sich von dieser, von diesem hyperbolischen Wissenschafts-Selbstverständnis verabschieden sollte. Stanislav Lem hat ja das in diesem, also sprach Golem, ich weiß nicht, hast du, hast du den äh, im Blick, Stanislav Lem? Ganz lange. Ich glaube, also das war, äh, 60er Jahre geschrieben oder so, ja, das hat damals natürlich. ja. Also wie ich, ich habe das einfach äh, vor ein paar Jahren äh, entdeckt und ich fand das so äh, spannend. Also er lässt ja dann, also bevor das Internet da ist, und für, für uns äh, praktisch erlebbar, hat er ja diese Situation konstruiert, wo diese Superrechner, die noch zwei Angestellte, also eben dieser Golem, ähm, hat dann noch zwei Angestellte, wo er dann äh, sagen kann, baut mir noch das oder gebt mir noch das, dann kann ich jenes besser machen. Also, wo dann dieser Supercomputer den Menschen äh, ihre, ihre Verfehlungen und ihre Halbgedanken und so. Also, ich empfinde das als, als hochaktuell. Ja, also ich meine, wir leben natürlich jetzt in einer Zeit, in der eben, äh, ja, was man so normal Künstliche Intelligenz nennt, KI, äh, natürlich auch ein heißes Eisen ist, ja. Wie weit können eben äh, Prozesse ähm, auch nicht einfach nur automatisiert werden? Das ist hier, sind ja Vorgänge, die eben auch schon äh, über das ganze 20. Jahrhundert hinweg stattgefunden haben. Und, und äh, Autoherstellungsfabriken laufen ja heutzutage ohne äh, irgendwelche in diesen Fabriken. Die beiden brauchen ja gar keine Menschen mehr zu sein. Ja? Ähm, aber es gibt natürlich sehr viele Dinge, wo äh, einfach, ähm, sagen wir mal, eine Art von Rückkopplung nötig ist in der Aktion, ähm, die bisher schlicht und innig eigentlich so noch kaum von irgendwelchen Algorithmen ähm, ähm, gemanagt werden kann. Mhm. Ähm, äh, die Frage, ob eines Tages äh, das für bestimmte Teilbereiche unserer täglichen Aktivitäten äh, Realität wird. Ähm, also ich würde da eher vermuten, es wird. Äh, und auf der anderen Seite stellt man aber auch fest, dass also viele, sagen wir mal Entscheidungsmechanismen, die auf solchen Algorithmen beruhen und dass also die großen Internetfirmen Google und wie sie alle heißen, sind ja voll davon. Ja, die machen ja alles damit. Die haben aber natürlich auch alle schon längst gemerkt, was für ein Ausschuss äh, davon letztendlich auch produziert wird. Also wenn ich mir beispielsweise anschaue, diese diese primitiven Geschichten, die man, wenn man irgendwo mal bei Ebay irgendein Produkt angeklickt hat, dass man dann fünf Tage lang bombardiert wird damit, ähm, ob man es sich, sich nicht nochmal anschauen wolle oder es gäbe noch fünf. Noch einmal kaufen. <lacht> Also es ist einfach absurd und schwachsinnig. Ja? Gut, ich habe da eine eigene Verschwörungstheorie. Meine Verschwörungstheorie wäre dann immer, das wird einem gerade deshalb immer wieder so, so, so debil hingehalten, um, um zu vertuschen, dass die Teiler sehr intelligent sind. Also ich meine, wenn du die Bilder von der... Ja. Wenn du die Bilder von der Tesla-Fabrik anschaust, dann sind da eben schon noch Menschen. Aber die sind einfach eben nur noch da, um diese Sachen zu machen, die die Maschinen nicht können, um den Maschinen irgendwie zuzudienen. Also kannst du dir vorstellen, dass wir, in, in, dass wir eigentlich bereits heute in einer äh, Stanislawschen Lehm äh, Golem-Welt leben, dass, äh, diese, dass es da ein, ein, ein Kommunikationsnetz unter den Computern gibt, die bereits sich selber optimieren und Menschen nur noch dazu brauchen, um Siehst du schon, siehst du schon ja, so etwas? Ja, nee, nee, so etwas sehe ich nicht, ähm, äh, weil ich glaube, da ist immer noch, also äh, solange, solange nicht, äh, dort nicht die Hürde ähm, ja. überwunden ist, äh, dass Computer äh, sich ähm, selber reparieren können, und äh, dass sie sich auch selber reproduzieren können. Äh, solange halte ich das alles nicht für... Ähm, was sagt das noch einmal? Was, was wären die zwei, so, Solange sie sich nicht selber reproduzieren können? Re selber reparieren und selber reproduzieren. Also gut, aber softwaremäßig können sie das ganz sicher schon, oder? Also soft, eine, eine defekte Software kann sich ganz sicher schon selber... Äh, reparieren. Mittlerweile heute schon möglich, aber ich glaube nur in einem relativ marginalen Ausmaß. Und um, okay. noch mal auf, um noch mal auf Tesla zurückzukommen. Es könnte ja sein, dass die Fabrik, die da gerade aus dem Boden gestampft wird, bei Berlin übrigens, da um die Ecke bei uns, ähm, ähm, noch bevor sie anfängt zu produzieren, ihre Tore zumachen muss weil äh, die Elektroautos ähm, äh, den äh, Wasserstoffautos Platz machen müssen. Okay. Beide erkriegt da mit dem Wasserstoff äh, gerade noch die Kurve. Also gut, also das ist eine große Frage. Ich muss ein bisschen aufpassen auf die Zeit. Du hast 40 Minuten angekündigt, aber wir haben hier noch eine prominente Frage oder äh, von einem prominenten ähm, äh, Zuschauer im Moment. Wolfgang Esbach äh, liebe ich sehr auf Twitter. Welche Rolle spielt die Konkurrenz von Forschern und Anwendern beim Brechen eines alten Konsenses und beim Überschreiten einer Grenze? Ja, die spielt eben leider eine ziemlich große Rolle ähm, und da zeigt es sich eben auch wieder, also ich meine Wissenschaftler sind eben auch keine Außerirdischen, sondern äh, das sind irgendwie äh, Figuren und Menschen, äh, die irgendwie den gleichen Triebhaushalten unterworfen sind, die die gleichen äh, gesellschaftlichen, sagen wir mal, in den gleichen gesellschaftlichen Mechanismen äh, befangen sind, äh, die ja äh, eben, also wir leben ja in einer, wir leben ja in einer Welt, in der eben Konkurrenz, ähm, ähm, ähm, sagen wir mal, hoch äh, gehalten wird. Ne? Mhm. Konkurrenz geht über Kooperation und Kooperation findet nur dann statt, wenn sie der Ko äh, Konkurrenz was nützt. Das ist aber letztendlich auch ein gesellschaftlicher Zustand und nicht etwas, was den Forschern als solchen oder weil sie als Wissenschaftler sind anhaftet, sondern weil sie eben in einem solchen gesellschaftlichen Kontext leben und ihre Wissenschaft auch in einem solchen Kontext betreiben. Und das überschreiten, äh, sagen wir mal, in Richtung auf ähm, ähm, auf äh, neue auf neue Produkte, die verbunden sind mit der Hoffnung, einen Haufen Geld zu verdienen und so. Das ist ja natürlich alles mittlerweile auch in der Wissenschaftssystem immanent. Da kommen wir wieder auf den Anfang unserer Frage zurück. Wir sind ja davon ausgegangen, hat sich da mhm. grundsätzlich in der Wissenschaft etwas verändert gegenüber früher? Und natürlich hat sich da was verändert. Also viele Wissenschaftler, gerade im biomedizinischen Bereich heute, und das gilt übrigens für den physikalisch-chemischen Bereich schon seit dem frühen 20. Jahrhundert. Äh, sind ja immer auch als große Vorbilder bezeichnet worden, Siemens und wie sie alle geheißen haben, ähm, ähm, sind nicht nur Wissenschaftler, sondern eben auch Entrepreneure. Auch, ähm, ähm, und wollen eben nicht nur ähm, Erkenntnisse erzeugen, sondern mit diesen Erkenntnissen auch Geld machen. Ja. Und da, das ist eine Situation, ähm, die ist weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung im Augenblick, wenn ich das richtig sehe, aufgelöst. Also, auf der, weil ja. eben auf der anderen Seite ist immer noch, und das ist eine der Erfahrungen gewesen, die ich gemacht habe, in der Zeit, als ich eben äh, jungen Menschen helfen konnte, in die Wissenschaft hineinzukommen. Also jetzt in die Wissenschaftsgeschichte. Das die Wissenschaftsgeschichte ist ja nun nicht so ein. Ähm, also damit kann man nicht so wahnsinnig viele Geschäfte machen. Vielleicht ist das wegen auch äh, eher eine Nische. Aber da kann man, glaube ich, schon sehen, da ist also irgendwie äh, das der Enthusiasmus des Wissenwollens und etwas auf die Beine zu stellen, was man selber gemacht hat. Und für das man dann letztendlich natürlich intellektuell auch verantwortlich ist. Das ist in, in, in diesen Leuten, die dann alle irgendwo zwischen 20 und 30 Jahren alt sind, einfach genauso stark da, wie das für eine oder für zwei Generationen war. Ja, genau. Also wir sind in einem spannenden ähm, gesellschaftlichen Moment. Wir sind Zeitzeugen <lacht> in, diesem, in diesem ganzen Ding. In meinem Text mit der NZZ habe ich halt noch einmal das durchgespielt, dass vor 500 Jahren in der Reformation und vor 200 Jahren in der Aufklärung das, das Element der, des Informations-Overkills noch einmal neue Formen, neue Kulturen sich herausgebildet haben. Vielleicht können wir das noch als, als Abschluss äh, oder noch einmal den Bogen ähm, so zurückschließen. Könnte, könnte es sein, dass der aktuelle Information Overkill der Nährboden ist für die Begründung einer neuen, einer nächsten Kultur, welche eben diese, diese Wissenschaftsgrenzen beizubringen vermag? Ja, also ich bin, ich habe da irgendwie, sagen wir mal, ähm, also ich fühle mich da irgendwie nicht so bedrängt von dem Informations-Overkill. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, weil man ja doch irgendwie... Ähm, selber, also irgendwie Filtermechanismen hat, viele von denen vielleicht noch gar nicht mal so bewusst, ähm, äh, sondern die man sich einfach äh, unbewusst angeeignet hat und die äh, zur zu eigenen, sagen wir mal, äh, äh, Erkenntnisökonomie irgendwie dazugehören, ja? äh, die einen einfach denkfähig machen. Äh, mhm. Und dazu gehört ja ausblenden konstitutiv und das lernt man ja auch und die Frage ist immer eine der Balance und auch hier wieder, auch hier wieder ist es so. Also es gibt natürlich so etwas wie ein Informations Overkill, auch wenn man jede beliebige Internetseite aufschlägt, dann ist man ja immer gleichzeitig mit etwa einem halben Dutzend bis einem Dutzend Reklamen konfrontiert, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was man gerade sucht und, und die eigentlich äh, das Suchen ungefähr dreimal so lang machen, äh, in der Hoffnung, dass man dann irgendwo mal bei einer Reklame hängen bleibt und nicht äh, bei dem, was man gerne finden möchte. Ja, genau. Äh, und da äh, aber das führt dann irgendwie doch auch dazu, also ich würde jetzt mal sagen, bei vernünftigen Menschen führt das doch einfach dazu, dass da irgendwie abgeschaltet wird. Und darauf vertraue ich. <lacht> das ist doch ein richtiges Schlusswort. hans jörg immer wunderschön, ähm, dir zuschauen zu dürfen, wie du, äh, wie du denkst. Hätte ich noch etwas Fragen oder ist bei dir jetzt noch etwas aufgekommen, wo du findest, das hätten wir noch sagen? Ich glaube, jetzt haben wir das doch schon ganz, so ein ganz schönes, äh, rundes Päckchen gemacht und können es auch dabei belassen. Super. Aber gerne einmal wieder, also gerne Fortsetzung. Ja, Ja, sehr gerne, ich auch. Hansjag Rheinberger, ich wünsche dir äh, alles Gute äh, nach Berlin und... Ähm auf ein nächstes Mal. Ja, auf ein nächstes Mal und vielen Dank. Das war vielen Dank. Gut. Okay, danke. Alle. Ciao, Hansjörg. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao. Meine Lieben, Wolfgang Esbach. Ja, also Wolfgang, du weißt, jeden Dienstag mache ich diese Feedlogs. Also wenn du einen Termin siehst, ich führe ja diese... Liste immer hier auf, ah nein, das ist die andere Seite, das ist hier, what's next, wikidienstag slash what's next und wenn hier kein Termin eingetragen ist, dann bin ich frei, immer Dienstag, also gut, ich frage aber nicht mehr, ich habe dich genügend gefragt, nicht vielen Dank, du sollst einen Termin vorschlagen. <lacht> so. Und auch äh, Moritz war da, das will ich noch schnell, äh, schnell anschauen, was man leading the witness. Ja, genau, Zeitzeugen, Leitsystem. geil. Oh, Aber ohne Hashtag wird das nichts. Also da muss schon ein Hashtag davor, sonst, sonst geht das nicht. Also gut. Ja, ja, natürlich. Also ihr Lieben, ganz herzlichen Dank. Das war wieder ein ähm, ganz äh, toller. Uh, wikidienstag. Wir haben am Morgen angefangen mit Klaus Kusanowski. Was war der Mensch? Und dann mit Mike Karst. Was war Wikipedia? Und jetzt uh, eben mit uh, Hans-Jörg Reinberger. Was war Wissenschaft? Alle weiteren Termine, die wir hier machen, diese Feedlogs um, auf der Seite wikidienstag.ca. what's next. Keine Show, gar nichts. Einfach Gespräche und Begegnungen publizieren ist was anderes. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.